Eine Seite im eigenen Namensraum in der Kivitek anlegen. Gib rechts oben ins Suchfeld ein. Benutzer, Doppelpunkt, Username, also deinen Usernamen, Schrägstrich und dann den gewünschten Seitennamen. Drücke dann auf Enter. Es erscheint eine neue leere Seite in deinem Namensraum. Klicke auf Erstellen. Klicke dann auf Jetzt bearbeiten. Tippe Text ein. oder kopiere ihn aus einer vorbereiteten Datei und füge ihn ein. Dann kannst du die Seite weiter bearbeiten oder speichern. Bestätige das mit einem Klick auf Seite speichern. Die Seite ist im eigenen Namensraum angelegt und kann weiter bearbeitet oder, wenn du fertig bist, zur Begutachtung eingesendet werden.